Hallo, ist der der Schneelieferservice? Und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich würde hier gerne ein Weihnachtsvideo drehen, aber leider habe ich überhaupt keinen Schnee. Das geht natürlich nicht. Von daher wäre jetzt meine Bitte an Sie, könnten Sie mir vielleicht ein bisschen Schnee vorbeibringen? Schließlich sind Sie auch ein Schneelieferservice, natürlich bei Sie das. In die ohne Bäume Allee 5 bitte. Ja, perfekt, ja, okay, dann spielen wir das Intro ab und dann dürfte der Schnee schon da sein. Oh, sind wir schon drauf? Äh, hallo, irgendwie ist der Schnee immer noch nicht angekommen, aber wir legen trotzdem schon mal los. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass es an Weihnachten immer schneien muss? Woher kommt eigentlich unser Bild von Weihnachten? Das Weihnachten mit Tannenbäumen, Schnee, Lebkuchen und Geschenken. Schließlich wird es bei Jesus an der Krippe wohl kaum so ausgesehen haben. Die meisten Weihnachtsbräuche, die wir heute kennen, kamen im 19. Jahrhundert auf, wie zum Beispiel der Weihnachtsbaum, der sich ursprünglich aus einem Baum aus mittelalterlichen Paradiesspielen entwickelte, aber sich im 19. Jahrhundert erst in bürgerlichen Familien verbreitete. Und so ähnlich ist es auch mit der Vorstellung von Schneerenweihnachten. Im 17. Jahrhundert war das Ganze normal, allerdings taucht die Vorstellung erst im 19. Jahrhundert in der Folklore auf. Auch schneebezogene Weihnachtslieder entstehen erst dann. Wo? Wo kam denn plötzlich der Einspieler her? Ähm, naja, wie dem auch sei, herzlich willkommen zu einem weihnachtlichen socke Auch schön mit einem weihnachtlichen Hintergrund, leider ohne Schnee. Weil dieser Schneelieferservice irgendwie... Keine Ahnung. Jetzt, wo wir schon über weiße Weihnachten reden... Irgendwie sind Weiße Weihnachten ziemlich selten und da könnte man sich fragen, warum sind Schnecken, die keine Nacktschnecken sind, eigentlich auch nackt im Grunde? Genau das. Warum sind Weiße Weihnachten eigentlich so selten? Im 17. Jahrhundert gab es die sogenannte kleine Eiszeit. Damals waren Weiße Weihnachten eigentlich der Normalfall. Doch heute sind die Temperaturen wärmer und somit Weiße Weihnachten auch eher eine Seltenheit. In niedrigeren Lagen schneit es an Weihnachten durchschnittlich jedes achte Mal. In bergigeren Lagen durchschnittlich jedes sechste Mal. Und das letzte Mal weiße Weihnachten gab es 2010. Von daher, 2018 weiße Weihnachten wären gar nicht so unwahrscheinlich. Hä, hey, wo kam denn der Einspieler schon wieder her? Was zur Hölle? Naja, egal. Jedenfalls ist jetzt endlich mein Päckchen mit dem Schnee angekommen. Hier schön in Holz verpackt. Lasst es uns doch mal öffnen. So, für das Unboxing habe ich mir mal wieder eine helfende Hand hier besorgt. Die kann hier alles begrapschen, so wie man das bei Unboxings macht. Man sieht hier, man hat eine schöne Holzschale mit angenehmer Haptik auch. Ist auch alles echt aus Holz, wie mir scheint. Dann haben wir hier einen Verschluss, der natürlich so ein bisschen angelehnt an Gold ist, aber letztlich natürlich nur so hergerichtet wurde dann machen wir das thema auf no, das gefällt mir aber schon weniger gut ja, alles voller verpackungsmaterial lauter verpackungsmaterial eine ewigkeit später so wir sind jetzt durch das ganze verpackungsmaterial die auch schon zum eigentlichen äh, produkt das hier verpackt wurde Gekommen. Das ist diese kleine, flauschige Wolke. Ein bisschen kühl auch, weil da ist natürlich Schnee enthalten. Die wird sich jetzt erstmal ein bisschen ausbreiten. Und dann, nach einiger Zeit, jetzt dann sollte sie anfangen, sich ein bisschen in Richtung Himmel emporzuheben. Vielleicht muss man ihr auch ein bisschen helfen. In unserem Fall erhebt sie sich jetzt natürlich Richtung Decke. So, jetzt kommt die Wolke auch schon an der Decke an. Sie ist jetzt da und gleich dürfte sie auch schon anfangen. Ja, ja sie schneit. Ja jetzt fällt Schnee heraus und endlich haben wir den Schnee den wir haben wollten. Ah, Jetzt schneit es endlich und endlich kann ich euch auch vor diesem schönen weihnachtlichen Hintergrund sagen Merry Christmas, Feliz Navidad, Frohe Weihnachten.